Willkommen zu Pokémon Schild. Wir werden heute unseren wichtigsten Kampf ever haben, denn der ist gegen den Champion der Gala-Region, Delion. Und wir müssen gewinnen. Wir müssen einfach. Da steht er schon und wartet uns auf mich.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 Meine Pokémon sind schon ganz unruhig in ihren Bällen. Sie wollen endlich kämpfen. Gleich ist es soweit. It's Champ Time. Ich bin Delion, der Champ der gala region Zusammen mit meinem Partner-Pokémon Glurak und meinen anderen Pokémon habe ich Unmengen an Wissen und Erfahrung angehäuft. Genau diese, aus diesem Grund werden wir dich auch gleich in die Tasche stecken. Ist das so, Delion? Ich werde mein Bestes gegen dich in den Boden zu rammen. Moment mal, was zum. Sind ihr da, da auf dem Bildschirm? Seht nur. Was ist das? Was? Hä? Ah, hallo, willkommen, Delion und Michael! Äh, was? Oh nein. Ich habe soeben die fünf eingeleitet, um die Zukunft Galas zu retten. Aber leider wurde dabei gefährlich hohe Mengen Energie freigesetzt. Vollidiot. Oh shit! Es wäre nie so weit gekommen, wenn du bloß auf mich gehört hättest, Delion. Er ist doch böse. Verdammt, wir müssen den Kampf abbrechen. Das gibt's doch nicht. Wird gerade kämpfen. Delion, Michael. Das das war doch das Stadion von Cloud City, oder? Was hat Rosa eben getan? Ich habe keinen blassen Schimmer, aber als ich gestern mit ihm geredet habe, hat er völlig vergessen von irgendeinem Problem erzählt. Versessen von irgendeinem Problem erzählt, das tausend Jahre in der Zukunft liegt. Hat er etwa vor, diese Sache auf eigene Faust zu lösen? Ich, ich muss sofort nach Knox City, das ist meine Pflicht als Champ. Hätte ich gestern versucht, Ross besser zu verstehen, wäre nichts passiert. Ich bin für diese Situation mitverantwortlich, also muss ich auch etwas dagegen unternehmen. Ich werde mich um die Sache kümmern. It's Jam Time! Hey, warte, Leon, du war... Und weg ist er. Wetten, dass er sich auf dem Weg nach Glossetino wieder verläuft? Dann lass uns mitkommen. Ich muss meinem Bruder irgendwie helfen. Aber wie? Ich war ja nicht mehr stark genug, um dich zu besiegen, Maike. Ich helfe dir. Danke, aber wie? Moment. Rose meinte, er hätte die Finstere Nacht eingeleitet, stimmt Das ist doch dieses Ereignis aus der Legende, als plötzlich der Himmel total dunkel wurde. Ich kann da sowas einleiten. Und woher kenne ich den Begriff vielleicht nochmal Von der Heldenstruktur? Ah, jetzt erinnere ich mich. Sanja hat uns von der Heldenstruktur in Engine City davon erzählt. Inzwischen sind wir natürlich schlauer. Wir wissen ja, dass es zwei Helden gab, die mit dem Pokémon des Schwertes und dem Schild, dem Schildes die finstere Nacht beendeten. Weißt du was? Irgendwas sagt mir, dass wir diese zwei Pokémon suchen sollten. Was denkst du? Wo wir es finden könnten, Maike? Äh, im Sturmwald natürlich. Bingo im Schlummerwald. Dieses rätselhafte Pokémon, gegen das du gekämpft hast, war in Wirklichkeit bestimmt eins der beiden schlummernden Pokémon. Ach, das checkt erst jetzt. Ich habe das schon seit Folge 3 oder so gecheckt. 2, 3, wann war das? <lacht> also los, worauf warten wir noch? Ich werde im Schlummerwald finden, wir Hilfe. Na, na los, let's go. Jetzt kommt doch die Legis vor dem Champion. Hoch, was macht ihr denn hier, Mike und Rob? Sagt jetzt bloß nicht, Mike hat das Championship sausen lassen. Weißt du es etwa noch nie, Sanja? liga präsident Rose hat das noch nie unterbrochen. Das heißt ein riesiges Chaos. W was sagen Sie da? Ist das wahr? Ich war bis eben schon mal weit, um ein paar Nachforschungen anzustellen. Das ist alles völlig an mir vorbeigegangen. Erzählen Sie mir bitte mehr. Also. Da wäre zuerst dieser schwarze Wirbel, der bei dem Chloros-Stadion erschienen ist. Wie nannte der Liga-Präsident ihn gleich noch? Ach ja, die Finstre Nacht. Es war ein heilloses Durcheinander, sage ich dir. Aber darüber mache ich mir gerade keine Sorgen. Unser, Schlag, unser, unser unschlagbarer Champ kriegt die Sache schon wieder in den Griff, da bin ich mir sicher. Stopp, halt Pause! Haben Sie gerade Finstre Nacht gesagt? So hieß der schwarze Wirbel, der vor langer, langer Zeit beinahe ganz Gala zerstört hätte. Aber eins verstehe ich nicht. Was führt euch ausgerechnet hierher, Maike? Wir suchen das Pokémon des Schildes. Ne, wir wollen die Finstern aufhalten. Ihr wollt die Finstern Nacht drauf halten? Heißt das, ihr seid hier, um die Pokémon des Schwertes und des Schildes zu suchen? Okay, ich bin dabei. Nehmt das und geht schon mal in den Stummerwald. Ich komme so schnell ich kann. Es gibt nur noch eine Sache, die ich vorher klären muss. Drei top belieber Okay, danke. Let's go! Wie war das fangen? Hat er kein Meisterball? So was du tun wirst, mein Mädchen. Du bist jetzt ja schließlich ein waschechter Pokémon-Trainer. Michael, es gibt keine Garantie, dass wir dieses Mal von diesem seltsamen Nebel verschwunden bleiben. Aber selbst wenn, wir und unsere Pokémon sind inzwischen viel stärker als damals. Und es kriegt so schnell niemand klein. Wenn ich es mir recht überlege, hat unser legendäres Abenteuer genau hier angefangen, als wir versucht haben, dieses Volley zu finden. Und das nächste Körper in der Legende von Hub spielt auch wieder im Schlummerwald. Los geht's! Okay. Oh, hier gibt noch diese noob pokémon Wie ich ich am besten vermeiden. Und der Ort sieht auf jeden Fall anders aus. Oder wirkt das nur so? Hä, das der Ort nicht leicht verändert? Oder ist das nur die Kamera? So, hier lang! Wir ja, können wir durch. Oder? Hier ist was. Oh. Ein neuer Bereich. Sind die stärkere Pokémon? ja yep. Ja, yep, hier sind stärkere. Smokmok. Gala Smog gibt es hier. Oh man, ich dachte, die spawns. Oh, egal. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Ich bin schon overleveled, Leute. Die sind auch nicht mal Level 50. Wer die Level 50? nördern, ne, die sind es noch nicht mal. Und hier gibt es nur Galas Mokmok? Warum? Oder fast nur. Top Genesung. Ja, wo wollen wir lang? Gehen wir mal hier lang. Oh, ist das ist Labyrinth. Ja. Nein, ich will nicht, ich will nicht angeln. Sorry. Aber da hinten ist ein TM. Hm. Ah, hier ist ein Item. Nice. Nebelsam. Wow, super, super toll. Da gab es ein Somnia. Oh, verdammt. Somnia ist ein sehr cooles Pokémon. Das sollte es ja auch eigentlich schon seit der ersten Gen geben. Gab es aber erst vier Jahre später in der fünften Gen. So kleiner Fun fact, so weil ich gerade nicht zu so erzählen habe. <lacht> ja. Na, aber sondern ist cool. Hier, Sondern. Echt cool. Die Weiterentwicklung ist auch echt stark. Ja, also wie gesagt, das Pokémon sollte schon seit der ersten Gen geben. <lacht> ich bin viel zu viel overlevelt das viel wird sofort sterben Pff. what was i thinking geil erfahrungspunkte noch mal bekommen super das ist ein item metallkraut ach komm ist mir egal was das für Items sind ich will einfach nur durch okay noch so ein dummes labyrinth ey ich will nur ans ende item Rauchball, ey, wir kriegen so viele neue Items Das ist echt krass äh, So, ein Moment Okay, mein Bildschirm war ganz weg hi Das geht's doch nicht, der Nebel ist ja schon dichter als damals Oh Oh, das sind beide. Da sind sie. Das müssen das Pokémon des Schwertes und das Pokémon des Schildes sein. Tatsächlich ist Sashian weiblich und Samasenta männlich. Wer hätte es gedacht? Die haben keine Geschlechter, aber der Pokédex scheint das zu widersprechen. Außerdem sah das gerade für mich so aus, als hätte Sashian äh, so so weibliche, lange Haare. Das sah für mich so aus. So blonde Haare, so weiblich, lang. Hey, wo wollt ihr hin? Wir brauchen noch Hilfe. Na nur, warum steht ihr hier so hartnuss rum? Was meinst du? Die Pokémon des Schwertes und des Schildes waren noch eben hier. Hast du ja nicht gesehen? Sie sind gerade in den Wald verschwunden. Was hast du denn da? Außer ich war hier weit und bald niemanden zu sehen. Aber was, wenn wir dann eben gesehen haben? Eine Vision oder was? Das weiß ich ja auch nicht. Aber ich habe jede Menge Bücher gewälzt. Darunter auch welche, die nicht aus Gala stammen. In einem davon bin ich endlich auf eine neue Information gestoßen. Das Pokémon des Schwertes heißt Sashian und das Pokémon des Schildes Samazenta. Angeblich wurden die beiden vor langer, langer Zeit jenseits des Schlummerfalls geboren. Verstehe. Danke, Sanja. Okay, wir sind den beiden Punkten gebetenet. Selbst wenn es eine Vision war. Das heißt, das Schwerten, der Schild, die sie bei sich führten, könnten, könnten auch nicht weit sein. Stimmt, die hatten ja ihre Dinge nicht an. Die hatten ihr Schwerten, und ihr Schild nicht dabei. Das habe ich gleich bemerkt. Lol. <lacht> Deshalb sahen die so anders aus. Ich finde aber Sascha mittlerweile besser als... Also ganz am Anfang dachte ich mir so, wir senden das besser, aber für dieses Let's Play, da ist ja alles so wenig weltlicher gefilmt. Äh, ne, das sieht man ja in meinem Team, alles wenig weltlicher... Da denke ich mittlerweile, dass äh, Saschan besser ist, weil Saschan ist ja angeblich Mädchen. Ähm, ja. Ding ist nur, ich will man sind auf jeden Fall ins Team nehmen. Aber man sieht ja, ich habe niemanden, den ich rausschmeißen kann. Und da ist dann auch mein Problem. Mm -hmm. Ja. Mhm. Das ist blöd. Äh. Ich habe noch Angeln, aber keine Lust. Komm, weiter. Oh, Das sieht so schön aus. Seht ihr das an, Maike? Dieser Ort strahlt eine unglaubliche Atmosphäre aus. Wir sind der Legende, definitiv auf der Spur. Da sind wir. Ein kaputtes Schwert und ein kaputtes Schild. Sieh nur, Michael. Das Schwert und der Schild. Die Legende ist also wahr. Cool. Ups. Pff. Nee. Äh, ich wollte speichern. Das ist so mysteriös. Da muss man speichern. Ich sehe, wenn ich es aufnehme. Uh, cool. Ich hab rote Augen. Oder sieht das nur so aus? Egal. Wir nehmen einfach mal das Schild mit. Du erhältst einen rostigen Schild. Rostiger Schild. Mit diesem Schild soll ein Held einmal einsmals großes Unheil abgewendet haben. Rost sowie der Zahn der Zeit haben mir noch ihre Spuren hinterlassen. Ja, und das Schwert nehmen wir nicht mit? Okay, ich nehme das Schwert. Also, er kriegt ja Sashian dann. Aber das Ding hat echt schon mal bessere Tage gesehen. Ob man damit wirklich die finstere Nacht bezwingen kann? Naja, zumindest als Glücksbringer ist es gerade noch zu gebrauchen. Die Pokémon des Schwertes und des Schildes hingegen scheinen in einen tiefen Schlaf gefallen zu sein. Sie zu Hause, als seien wir doch auf uns ein eingestellt, wenn wir denen helfen wollen. Uff. Sollen wir uns eigentlich zurückgehen? Ich gehe noch mal ganz kurz zu Hopp. Ich wollte nicht drücken, weil vielleicht habe ich da irgendwas verpasst. Soll ich noch mal mit dem reden? Der und kämpft sicher noch im Stein von Klaus City gegen die finstere Nacht. Wollen wir mit dem Flugzeug hier noch hinfliegen, Michael? Ja, okay, raus aus dem Wald hier und dann Abflug nach Klaus City. Was passiert hier nur? Ich wollte heute einen champ kampf machen oder sowas. Oh, Roy! Oh, hallo ihr zwei! Dummes Timing, dass dieses ganze Chaos direkt von dem champ match zwischen Delion und Diamante ausgebrochen ist. Die Assistentin von Ross meinte, er wolle die Gala-Region mit Hilfe der Energie retten, die irgendein Pokémon ausgibt. Ich habe nicht den blassesten Schimmer, wie das funktionieren soll. Das ist der blanke Wahnsinn! Er ja, das ist doch durchgedreht, der Typ! Mir ist es egal, wie gefährlich diese finstere Nacht auch sein mag. Ich weiß nein ich muss meinem großen Bruder helfen. Mann, Hopp kann einfach nicht stillstehen. Manche Dinge ändern sich wohl nie. Zum Glück wurde niemand verletzt, das ist die Hauptsache. Alle wurden von uns Arena-Leistern und pokémon rechtzeitig nicht außer Gefahr gebracht. Du willst jetzt bestimmt gegen unseren äh, Champ... Du wirst jetzt bestimmt unseren Champ und dem Rest der Bevölkerung Galas helfen gehen, was? Exakt dann bekommst du die finstere Nacht, also mit dem unschlagbaren Champ, sowie dem stärksten aller Challenger und ihre Rivalen zu tun. Da kann man ja schon fast mit haben, aber nur fast. Mit dem stärksten aller Challenger bist natürlich du gemeint und jetzt arbeitest leider mit dir. Tja, ich bin halt so gut, ne? Heilung? Nicht nötig. Ich wusste, wir kommen irgendwann nochmal hier hoch. Ja, wusste ich. Bitte nicht nochmal kämpfen gegen sie. Die tritt durch. Hey, du musst mir helfen, Challenger. Und zwar sofort. Ich meine natürlich. B bitte, hilf mir, bitte, bitte. Meine Pokémon haben sich aus einem unbekannten Grund, die in der Maximierung ist, im Stein aus der Kontrolle geraten. hat es auf seine gewohnt, unbeholfene Art. Nein, er hat es auf seine gewohnt, professionelle Art wieder beruhigt, aber. Äh, wenn sich die anderen Pokémon hier auch deine Maximieren, sieh ich schwarz. Was, wenn der unterirdische Energiewerk, in dem sich der Liga-Präsident aufhält, einstürzt? Ich weiß, das klingt verantwortungslos und egoistisch, aber ich flehe dich an. Bitte begib dich in das unterirdische Energiewerk und halte den liga auf. Hat ein Pokémon namens Endinalos erweckt. Der Körper dieses Wesens strahlt eine Energie aus, neben anderen Pokémon, die deine Maximierung auslöst. Wenn wir nichts äh, unternehmen, denn dann maximieren sich am Ende alle Pokémon der Galerie-Region. Und was dann passiert, kannst du sicher selbst vorstellen. Ich frie dich an. Bitte fahr mit dem Aufzug, du nach so unter den Schild den Liga-Präsidenten. Den kleinen Bruder des Champs habe ich auch schon nach unten geschickt, aber seitdem nichts mehr von ihm gehört. Ach, jetzt bist du um Hilfe, ne? Genau, jetzt kriegst du an. Kommst angekrochen. Energiewerk. Das ist so spooky. Da geht es jetzt nicht lang. Du sollst mit Präsident Rose sprechen. Okay. Ich will die ganze Zeit speichern. Weil das so aufregend ist. Was passiert jetzt? Ein Dynalos. Wer ist das? Was soll das denn? Ich will ja nur meinem Bruder helfen. Was? Was ist passiert? Ich Gänsehaut.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 All das sind Vorkehrungen, um die Zukunft der Galarion zu schützen. Verstehst du? Ich werde nicht zulassen, dass du mir dabei in die Quere kommst. Ich werde dich besiegen. Oh, die Musik. Kabbalanzas. Oh, oh. oh shit, der spaßt nicht rum. Er schickt sofort ein richtig starkes Pokémon hin. Damn. Digga. Das war heftig. Ein wenig zu heftig. Meinst du nicht, du übertreibst? Ich übertreib? Ich? Glaubst du nicht eher, dass du einen Ticken übertreibst? Ich weiß ja nicht. Aber ich glaube eher, dass du übertreibst. Definitiv übertreibst du. Ich glaube nicht nur, ich bin der festen Überzeugung. Er merkt es einfach nicht. Oh, oh, oh, oh. Tentantel. In der alten Schachtel. Ja, okay, das Bogen geht eigentlich noch klar. Ich mache jetzt alles mit Intellion. Weil ich will nicht mehr zu viel Zeit ver verplempern. Ich will sehen, in dieser Folge, was passiert. Oh, nicht Fluch. Ah, oh, die, dieses Fluch. Okay, passt finitative sinkt aber dafür, ah, Angriff steigend und Verteidigung äh, steigen. Oh, super, war okay, cool. Das ist Käfer, äh, ich fühle mich gerade wie im Finale. Ne? Ich fühle mich gerade nicht äh, wie als gäbe es dann noch einen Champion Kampf. Äh, ja, gut. Scheiße. Erstmal warte schild, damit ich.. Äh, Tank bin hier. Mach halt doch einen Fluch, ey. Digga. Wieder mich anguckt, wie so ein Psycho. Ich seh's als erst. Ich krieg richtig Gangsaut. Ohne Witz, ich krieg richtig Gänsehaut. Fuck. Okay. Lassen wir's. Ich wollte Zuflucht aufladen, aber bringt wohl nichts. Bei dem Vieh. Ja, ich weiß ja halt, die Typen gerade nicht. Ziel ich hoffe, dass du es schaffst. Das ist aber richtig gebufft, ne? Der Typ. Digga, der bafft sich immer noch weiter. Verteidigung hoch, Angriff hoch. Immer, na, der wird jetzt immer als zweites Angreifen. Und nicht als erstes. Das gibt mir einen hohen Vorteil. Nicht sehr effektiv. Aber viel Damage. Alles klar. <lacht> das erinnert mich vorher an Gen 5 Musik. Und die zwei level up man nicht. Ja, was wird denn einsetzen? Dankeschön, dass du es mir nicht sagst. Ich setze mal Kremi ein, das wird schon passen. Mautzinger. Okay, da habe ich jetzt keine Angst. Das Ding ist äh, nicht schlecht. Aber ich würde es nicht gut nennen. Ding ist okay. Was ja, kriege ich dafür? Ist mega. Scheiß. Was passiert hier? Vielleicht machen wir die Folge extra lang. Ich will nämlich direkt an Anfang nächster Folge den Champion-Kampf machen. Ohne so Blödsinn. Nice. Ein Volltreffer. Nice. Die kann ich jetzt also am besten gebrauchen. Auch im Charme Kampf bitte. Oh, die sind sind down. Kacke. Klick die Klack. Ist das ein Witz? Lustig war der nämlich nicht. Letztes und letztes Bogen bei ihm, ich weiß gar nicht. Äh, Beber. will, dass sie Level-Ups bekommen. Das, das brauchen die nämlich. Oh, Alter. Der Typ denkt, der macht was richtig. Aber er macht's nicht. Der denkt gerade nur daran, wie schön alles werden kann. Wie lange wir leben können. Er denkt aber nicht daran, dass er gerade alle umbringen könnte. Daran denkt er nicht. Why? Why? Why? Ich weiß, ich verschwende meine Beleber. I oh, don't care. Ich mach, was ich will. Ein Volltreffer. Was? Es gibt mehr Male? Oh, zweimal drum. Heilige Scheiße. Ich muss nur den Teil wechseln. Nice. Nicht so oft. Nicht so oft. Oh, Gott sei Dank. Ich heile mich lieber noch mal, bevor ich mich angreife. Ja. Dicke, die Musik ist so episch. Der ganze Aufbruch hier ist mega episch. Was war das für ein Ei? Wer ist Endunados? Ich Glaube ich, hieß ja nicht Endulanos? Ich glaube schon. Scheiße. Das Aber das tut sich damit selber weh. Das passt mir eigentlich. Ich habe genug Heiltränke. Der kriegt sie am Ende nur selbst. Und irgendwann wird es sich auch mal heilen gehen, vielleicht. So, weiß was? Ich brauche nicht heilen. Ich krieg jetzt locker auch so down. Nein, der fängt an! Damit habe ich nicht gerechnet. noch Aber jetzt wird er sterben. Stirb. Ding war stärker als ich erwartet habe. Mich mehrere Beleber gekostet. Level für Intel Level 63, alter Dicker. So OP. Raya, Was ist das denn? Ist das hier dieser... Dieser Elefant? Ja, oder? Ich glaube, es ist der Elefant. Oh, mein letzter Pokémon! Das sieht aber nicht gut für mich aus. Tja. Ja, es ist der Elefant. Oh, jetzt reicht's mir. <lacht> mach das auch, mach das auch Dynamax. Ja. Ich wollte dir zeigen, wie ein wuchtiger Schlag aussieht. Ja, mach da. Eine Giga-Dynamax? Digga, was ist das denn für ein Vieh? <lacht> das sieht aus wie so ein Steinblock. Das ist überhaupt kein Elefant mehr. Oh, du wirst so verrecken, mein Freund. Du wirst sowas awesome von verrecken. Deine Hoffnung! Ah! Yeah! Oh, fuck. Gerade auch so überlebt. Ganz knapp. Oh, oh. Ich habe Angst. Also gut, mit meiner Nächsten und werden die Karton hoffentlich... werden die Karten hoffentlich neue gedeckt. Gigastahlschlag... Oh, oh. Ah, nicht so effektiv. Tja. Ich würde sagen, dumm gelaufen, mein Freund. Dein Ende ist hier. Und jetzt. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. oh was ein epischer Kampf. <lacht> Digga, war das krass. Eine willkommene Abwechslung, so ein Kampf. Ich habe mich schon lange nicht mehr so amüsiert. Höchst beeindruckend, liebe Maike. Kein Wunder, dass dir der unschlagbare Champ unserer geliebten Galaregion dich für die Arena-Challenge empfohlen hat. Ich hätte nur zu gern gesehen, wie du dich im Champ-Match geschlagen hättest. Es tut mir wirklich leid, dass ich mit dieser Sache in Arena Challenge ruiniert habe. Aber mir bleibt leider keine andere Wahl. Unser Energieproblem muss so schnell wie möglich aus der Welt geschaffen werden. Aus diesem Grund habe ich endi erweckt, aber es ist mir nicht gelungen, es zu bändigen. Delion hat euren großen Kampf hingeworfen, um mich zu retten. Er ist wie ein edler Ritter erschienen, der die Prinzessin vor dem bösen Drachen erschützt. Ich liebe es, große Reden zu schwingen. Ich weiß, ich weiß. So langsam sollte ich wirklich einen Schlussstrich ziehen. Der Champ hat in die Nase inzwischen bestimmt gefangen. Wenn du neugierig bist, kannst du gerne mit dem Lift zum, zu ihm hochfahren. Du wirst doch sicher auch mitgehen, Hopp, oder? Ich hoffe, du bist wegen deiner Niederlage gegen mich nicht am Boden zerstört. Na los, geht und seht nach, wie es dem Champ so ergangen ist. Am Boden zerstört? Da kennen sie mich nicht gut genug. So schnell lassen meine Pokémon nicht den, Kampf, den Kopf nicht runter. Äh, ja. Wir geben niemals auf. Das habe ich bei der Arena Challenge gelernt, die Sie selbst ins Leben gerufen haben.